Guten Morgen und herzlich Willkommen zur heutigen Vortragsleihe. Das Thema meines Vortrages lautet Palladium-katalysierte Methoden zur ch metallierung mit Aluminium oder Magnesium. Grundlage des Vortrages ist eine Publikation von Batwe Kass vom Imperial College London, die 2021 im Journal Chemical Science erschien. Es ist ein mini in den aktuelle Forschungsfortschritte ihre und anderer Arbeitsgruppe bezüglich Palladium- und Calcium-katalysierten Methoden zur CH-Metallierung mit schwereren Hauptgruppenelementen, das heißt Aluminium und Magnesium, beleuchtet bilden. Der Autoren gelang unter Verwendung eines Palladiums-Katalysators eine atomeffizienten, direkten Funktionalisierung von aromatischen Sp2-CH-Bindungen in C-Aluminium bzw. C-Magnesium-Bindungen. Da sie diese katalytischen Reaktionen zuerst beschrieben und verwirklichen konnten, gaben sie dafür den Namen CH-Aluminierung und C-Magnesierung. CH mein Vortrag gliedert sich wie folgt, zunächst wollen wir uns kurz mit dem geordneten Thema der CH-Funktionalisierung beschäftigen. Im zweiten Abschnitt, der den Hauptteil dieses Vortrages ausmacht, soll es um die in der Publikation thematisierte zwei Arten der CH-Funktionalisierung gehen. Zunächst wird dabei die Motivation des Forschungsvorhabens nachvollzogen. Dann werde ich im Detail über die CH-Aluminierung und Magnetisierung sprechen. Im dritten Teil präsentiere ich zusammenpassend den Forschungsvorschritt, der in der genannten Publikation veröffentlicht wurde. Zum Schluss gebe ich die Gedanken der Autoren wieder, welche Aspekte sie sich bezüglich dieses Forschungsthemas in naher Zukunft widmen wollen. In dieser Folie soll es allgemein um die katalytischen CH-Funktionalisierung gehen. Zu ihrer Bedeutung gilt es zu sagen, zum Ersten ist sie eine hoche effiziente Methode, um eine CH-Bindung in eine CC- oder CX-Bindung zu konvertieren. Zum zweiten kann sie in vielfältige Anwendung eingesetzt bilden, was folgende Abbildung zeigen soll. Die Forschung an Strategien zur CH-Bindungsaktivierung begann in den 90er Jahren. Während am Anfang die Konversion relativ einfacher Kohlenwasserstoffe im Vordergrund stand, ging es ca. 2005 auch und gerade darum, sind diese Stufen mit komplexen Molekülstrukturen durch die CH-Aktivierung zu modifizieren. Es lässt sich also feststellen, dass die katalytische CH-Funktionalisierung eine Grundpfeiler der modernen katalytischen Chemie darstellt. Nun zu den bestehenden Herausforderungen, die Gegenstand aktueller Forschung sind. Trotz der Erfolge wäre eine weitere Verbesserung der Katalysatoraktivität und Selektivität sowie eine Erweiterung des Anwendungsbereiches wünschenswert. Die Mehrzahl der katalytischen Methoden erfordert eine verhältnismäßig hohe katalytische Menge an Metallkatalysator, der optimals ein Edelmetall ist. Dies limitiert die Relevanz für industrielle Anwendungen. Zudem ist häufig die gegenwaltdirigierende Substituentengruppe notwendig, um eine hohe Legioselektivität zu erreichen. Daher wäre Entwicklung zu begrüßen, die einerseits auf Basismetallkatalysatoren zurückgreifen und andererseits eine Selektivitätskontrolle über nicht Wechselwirkungen ermöglichen bilden. Damit komme ich zum Hauptteil des Vortrages, der neu erforschten Varianten zur CH-Funktionalisierung. Zunächst zur Motivation dieses Forschungsvorhabens, also warum sich das Autorenteam gerade für die Metallierung mit Aluminium und Magnesium entschieden hat und warum die Wahl auf diesem Falladiumskatalysator fiel. Die Autoren wollen die Entkenntnisse der weit fortgeschrittenen Forschung und Anwendung bei CH-Bohrlilierung nutzen um per analogischen Fortschritt bei vergleichbaren Metallierungen mit Aluminium und Magnesium zu machen. Da Aluminium das nächste schwerere homologe in der dritten Hauptgruppe und damit isoelektronisch also elektronisch zu Bohr ist, ist das Nachherliegen. Und Organometalverbindungen mit Magnesium haben seit jeher eine wichtige Rolle in der Synthesechemie gespielt. Zudem wurde in der Literatur zuvor Fortschritte in der katalytischen Magnesierung vermeldet. Die in der dieser Publikation untersuchten Aluminium- und magnesium sind in verallgemeinerter Form in Anbildung 3 dargestellt. Pro Metall gibt es zwei Varianten eine hydrierte und eine niederballende Form. M ist also entweder gleich Aluminium oder Magnesium und R steht für ein gegebenenfalls substituiertes Aren oder Heteroaren. Nun, noch zum Punkt. Warum die Wahl auf diesem Palladiumskatalysator fiel? 2017 erschien im Journal Angewandte Chemie eine Publikation zu Reaktionen, in denen genau dieser Palladiumskatalysator erfolgreich für die Hydrokupplungen von sp 2 ch eingesetzt wurde. Aufgrund dieser thematischen Überscheidung ist die Wahl nachher liegen. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Reaktionen, zum einen der c aluminierung In der Publikation wurden drei Tiefen von Reaktionen untersucht. Erstens die CH-Aluminierung von reaktiven aromatischen Substanzen. Zweitens die CH-Aluminierung von relativ unreaktiven aromatischen Substanzen. Und drittens CO und CF-Aluminierung, die über eine ch aktivierung ablaufen. Jetzt werde ich kurz über den ersten Tipp, also die reaktiven Substraten, sprechen. Mit reaktiven Substraten sind hierbei Fluor-substituierten Aril und Biaryl als auch heteroarenen wie zum Beispiel -Pyran, Pyranen und N-Methylindol gemeint. Abbildung 4 zeigt die erfolgreiche Anwendung, exemplarisch an einem tetrafluorierten b das mit dem dehydrierten Aluminiumkomplex umgesetzt wird. Die eigenblendenden Orangenkreise zeigt die Position der Konversion von CH zu C aluminium bei mittelhoher Temperatur, niedriger Katalysatorbeladung konnte in kurzer Reaktionszeit das Produkt in hoher Selektivität und Ausbeute hergestellt werden. Die FT-Untersuchungen zur Thermochemie, die für eine ähnliche Konversion einer exergonen Reaktion ermittelten, machten den leiten und gewünschten Reaktionsablauf plausibel. Die CH-Aluminierung an dem vorhin erwarteten Heteroarenen verlief ähnlich erfolgreich. Die Metallierung erfolgt testet selektiv an der zweiten Position. Nun wieder den Blick auf unsere Gesamtübersicht. Motiviert durch die grundsätzliche Durchführbarkeit des Konzeptes und die Erfolge bei der reaktiven Substraten, wollte das Autorenteam die Reaktion auf weniger reaktive und funktionalisierte Arenen ausweiten. Mit weniger Reaktiven Substraten sind im Folgenden zum Beispiel Benzol, Toluol und die Benzol gemeint. In den Abbildungen 7 und 8 geht es um DFT-Untersuchungen zur Thermochemie, wobei Benzol einmal mit der Dihydride-Aluminium-Reagenz sich oben und das andere Mal mit der Niederballente-Aluminium-Reagenz umgesetzt wird. Die Orangenkreise sollen die Unterschiede in den Aluminium-Konflikte verdeutlichen. Die Analyse mit Hydrid Aluminium ergab eine sehr deutliche Endogon-Reaktionsenergie, was auch ein Katalysator nicht ändern kann. Im Gegensatz dazu ist die Umsetzung mit dem niederballenden Aluminium reagent thermodynamisch begünstigt. Die Delta G Analyse erwies sich als starke Experimentell stellte sich jedoch heraus, dass ohne Katalysator eine kinetische Hemmung vorliegt, die das Ausbilden von Aluminium-2a verhindert. Wie Abbildung 9 zeigte, konnte die Reaktivität von Aluminium-2 durch die Zugabe katalytischer Menge des Palladiumskatalysators deutlich gesteigert werden bei Raumtemperatur und einer Katalysatorbeladung von teilweise nur 0,1 mol Prozent und Reaktionszeiten von deutlich unter einem Tag konnten Ausbeute von bis zu 99 Prozent realisiert werden. Dies ist bemerkenswert, da die Reaktionsbedingungen noch einmal deutlich milder sind als die schon relativ milden Bedingungen bei den reaktiven Pfluaren und Heteroarenen aus den ersten Reaktionstipp, was 10 nochmal zeigt. Um die Diskussion des Katalyserzyklus auf den nächsten Folien vorzubereiten, soll nun die Vorstufen der Startstruktur in diesem Zyklus versprochen werden. Siehe Abbildung 11, Palladium-Aluminium 1, die stoichiometrischen Reaktion des niederballenden Aluminiumkomplexes Aluminium 2 mit dem Palladium-Null-Katalysator in Cyclohexan ergibt den Komplex 1. Die Erzeugung im Benzol hat sich als instabil herausgestellt. Abbildung 12 zeigt schließlich den auf Basis von DFT-Lechnungen vorgeschlagenen Katalysezyklus. Durch die Dissoziation eines Postbindleganden von 1 bildet sich 2 die Startstruktur des Katalysezyklus. Dann folgt die Assoziation eines Benzol-Moleküls mit diesem Flagament, die über Spachstückwechselwirkungen mit dem Ligandensperre zustand kommt. Die CH-Bindungsspaltung vollzieht sich über eine oxidativen Addition mit einem Dreizentren zentren 3, der dann zum Cis-Palladium-2-Intermediat-4 führt. Da cis- und Trans-Isomer -E energetisch sehr ähnlich sind, erfolgt die Umwandlung zum Trans-Isomer -E 5, von dem die Reaktion über eine ungewöhnlichen Doppelmigrationsschritt 6 zum Intermediat 7 fällt. Danach geht es mit einem zwei elektronen transfer von Aluminium zum Palladium weiter. Der Austausch des Sigma-gebundenen produkt mit einem weiteren aluminellen Liganden schließlich dann den Zyklus ab. Die mit DFT-erlechneten Barrieren und auch kinetischen Experimente legen nachher, dass die CH-Bindungsspaltung an dem palladium nullzentrum der Geschwindigkeit des bestimmenden Schritt der Reaktion ist. Bei der Palladium-Aluminium-System konnte eine ausgewöhnliche regius festgestellt werden, die komplementär zu den Beobachtungen bei traditionellen Methoden zur ch sind. Während bei den palladium katalysierten Reaktionen von Aluminium-2 mit methyl Arenen wie zum Beispiel Toluolen oder Sirolen die Substituenten primäre in Otto- und Metaposition stattfinden, erfolgt dies bei CH-Borley-Liedungen komplementäre, dazu bevorzugt in Meta- und Paraposition. Die Entstehung dieser regio selektivität erklärten sich die Autoren durch den Energieunterschied der Übergangszuständen beim Zeraktivierungsschritt. Und die Ursache dieses Energieunterschiedes kann auf die stabilisierten nicht kovalente Wechselwirkungen zwischen den Methylgruppen der Arnen und den aromatischen Substituenten an den aluminellen Liganden zurückgeführt werden, wie in den Abbildungen zu sehen. Im Gegensatz dazu können bei einem Penis-Substituenten keine attraktiven Dispersionswechselwirkungen werden statt Stattdessen liegt eine legio Kontrolle durch hysterische Effekte nachher. Es wird daher ein Wechsel der Selektivität hin zu der Metaparaposition beobachtet, wie von den CH-Bollirungen bekannt. Bei der letzten der drei untersuchten Reaktionstiffen geht es um die CO- und CF-Aluminierung. Da die Erkenntnisse bei der Untersuchung bei den Reaktionen ähnlich sind, soll hier nun die CO-Aluminierung vorgestellt werden. Vor kurzem veröffentlichten Studien zeigten, dass der CH-Aktivierungsschritt auch eine wichtige Rolle in Reaktionen spielt, bei denen starke CO- und CR verbindungen gebrochen werden. In Gegenwart eines Palladiumskatalysators können CO- und CF-Aluminierungsreaktionen mit dem niederballenden Aluminiumkomplex Aluminium II Aluminium über einen CA-Aktivierungsprozess stattfinden. Dieser Schritt hat großen Einfluss auf den Anwendungsbereich und die Selektivität der Umwandlung, da die CH-Bindungen als vorübergehenden dirigierenden Gruppen agieren. Für ein Beispiel der CO-Aluminierung schauen wir uns Abbildung 14 ab. Hier wird eine nicht katalysierte Reaktion, also der Fall X ist gleich Null, mit einer palladiumskatalysierten Reaktion vergleichen. Während bei der nicht katalysierten Reaktion bei einer Temperatur von 80 Grad Celsius eine Gemischte aus zwei Isomeren entstand, verliebt die katalysierten Reaktion bei Lärmtemperatur mit einer höheren und komplementären Selektivität, wobei das zuerst entstehende kinetischen Produkt durch die Temperatur Temperaturerhöhung in das thermodynamische umgewandelt werden kann. Im Kontrast zum nicht-katalysierten Fall erfolgte die CO-Bindungsaluminierung ausschließlich an der benachbarten Stelle zur aktivierten CH-Position. Zudem kann in Gegenwart eines Katalysators die Substratbandbreite erweitert bilden. Durch Studien zum Mechanismus konnte man sich die Selektivität erklären. Nun sind wir beim Thema der CH-Magnesium angekommen. Der gleichen Palladiumskomplex hat sich auch in der katalytischen Reaktion von einem niederballenden Magnesiumkomplex mit CH-Bindungen als effiziente herausgestellt. Das Organomagnesiumhydrid, Magnesium 1A, ist kinetisch stabilisiert. Im Vergleich zur analogen Illuminierung hat sich die Reaktionszeit mehr als verdoppelt, die Katalysatorbeladung ist etwas höher und die Ausbeute etwas geringer. Ohne Katalysator läuft selbst bei hohen Temperatur keine Reaktion ab. Diese Reaktion stellt die ehemalige Verwendung von Magnesium-1 für die Aktivierung einer CH-Bindung dar. Vorläufige kinetische Experimenten deuten darauf hin, dass der CH-Bindungsbruch nicht der Geschwindigkeit Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Vermutlich läuft hier die Metallierung des Benzols über einen anderen Mechanismus ab als bei der niederballenden Aluminiumsreagent. Auf dieser Folie wollen wir den Inhalt der Publikation noch einmal kurz zusammenfassen. Wie bereits erwähnt, bestand die Grundidee dieser Forschungsarbeit darin, die erworbenen Kenntnisse und etablierten Methoden zur Folierierung auszunutzen, indem sie per analogischen Luz auf die Metallierung mit Aluminium oder Magnesium übertragen werden. Folgende Resultaten wurde erzielt, Es gelang eine erfolgreiche Entwicklung der Aluminium und Magnesium von aromatischen sp 2 Kohlenwasserstoffverbindungen. Zumindest die aktuelle Implementierung der beiden neuen Metalllierungen basiert auf einem Palladiumskatalysator. Die mechanistischen Studien deckten neue Reaktionsfade, in denen unmittellichen heterometallischen Intermediaten eine zentrale Rolle spielen, auf. Vergleichen mit ch weisen die beiden neuen Metallierungen eine komplementäre Reaktivität und Selektivität auf. Die entdeckten Varianten eröffnen direkten Zugang zu neuen organometallischen Lagenzienen. Aufgrund der höheren Polarität der C-Bindung stellen diese der organischen Synthese neue Möglichkeiten zur Verfügung. Zuletzt wollen wir uns mit dem angekündigten Vorhaben der Autorengruppen beschäftigen. Die verwendeten Substratklassen sollten auf anderen Kohlenwasserstoffe, so auch SP3-CH-Bindungen erarbeiten zu wollen. Das gebundene mechanistische Verständnis und das Wissen um die Faktoren, die die Reaktivität und Selektivität beeinflussen, nutzen, um durch rationalen Design neue katalytische Systeme erwerfen zu können, die bevorzugt mit basismetakatalysatoren arbeiten. Um das Synthesepotenzial potenzial der neuen, mit Aluminium oder Magnesium metallierten Reagenzien nutzen zu können, sollten effizienten Delibatisierungsmethoden entwickelt werden. Dabei können Übergangsmethe katalysierten Kreuzkopflungen eine zentrale Rolle spielen. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angelangt und stehe Ihnen nun gerne vier Fragen zur Verfügung.